Herzlich Willkommen zum Quiz des Monats Juli 2021. Auch heute gibt es wieder etwas zu gewinnen und du bist eingeladen, wenn du die Antwort herausfindest zur Quizfrage, diese uns auch zukommen zu lassen. Und am Ende des Monats werden wir wieder den Gewinner bestimmen. Kommen wir in unserer Quizfrage des Monats. Angenommen, du willst für dein Vorhaben über eine Hausbank zum Beispiel das KfW Startgeld oder Unternehmerkredit universell beantragen. Wie hoch muss dann deine Einkapitalquote sein? Einkapitalquote bedeutet der prozentuale Anteil deines Einkapitals im Verhältnis zum Gesamtkapitalbedarf. Sind es 0%, also brauchst du gar keine Eigenmittel, oder sind es 10 bis 20% als Empfehlung oder 20 bis 40% oder müssen es sogar 50% sein? Wenn du meinst, die richtige Antwort gefunden zu haben, bist du jetzt eingeladen, deine Antwort einzusenden an quizx groupde unter allen richtigen Antworten der Einsendung verlosen wir dann den entsprechenden Preis. Und zwar einen kostenlosen Check deines Pitchdecks. Ein Pitchdeck, auch kurz übersetzt als Hilfe, als Unterlage für dein Verkaufsgespräch, ist heutzutage nicht nur Standard, wenn du vor Investoren vorträgst, sondern wenn du auch zu Hausbanken oder Fördermittelbanken gehst. Die wollen nicht nur deinen Finanzplan, deinen Businessplan, deinen Kreditantrag lesen, sondern sie wollen in der Regel zu Beginn des Gesprächs auch von dir eine Kurzvorstellung deines geschäftlichen Vorhabens haben. Und auch hierzu kann ein Pitch-Deck hilfreich und förderlich sein. Also wenn du jetzt schon weißt, wie hoch ungefähr die Eigenkapitalquote sein muss, dann send die uns jetzt zu an die E-Mail-Adresse quiz.xgroup.de. Und wenn du weitere Fragen darüber hinaus haben solltest, bist du natürlich auch eingeladen, Gebrauch zu machen von unserem kostenfreien Erstgespräch. Den Link hierzu findest du direkt unter dem Video.